Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Heute machen wir eine Übung über die Relativpronomen "ki", que und u. Un. Qui ist das Subjekt des Relativsatzes und bezieht sich auf Sachen und auf Personen. Que ist das Objekt, das direkte Objekt des Relativsatzes. UND vertritt genauso wie KI, Sachen sowie Personen. Und kü äh, muss man apostrophieren, wenn danach ein Vokal kommt, ja. Also, que, dürfen wir nicht sagen, ja? aber wir schauen uns das gleich in den Beispielen an. UND U vertritt Ortsangaben. On commence. Exercice. komplette le texte, avec les pronoms relatifs KI, que et U. Also vervollständige den Text mit den relativ qui, que und où. Beispiel: Beispiel: Le livre, le que j'ai pris, coûte cher. Le livre que j'ai pris coûte cher. Ja, das Buch, das ich genommen habe, ist teuer. Que hier vertritt le livre. Ja, was habe ich genommen? Das Buch. Ja, es ist, im Deutschen ist es ein Akkusativ, aber im Französischen sagt man Direktes Objekt, deswegen hier Le Livre que j'ai pris, cher. Numéro 1. Je ne connais pas les enfants, Luque joue dans le parc. Ich kenne nicht die Kinder, die im Park spielen. Wer spielt im Park? Die Frage wer deutet auf ein Subjekt hin. Ja, also müssen wir hier Ki nehmen. Und wir haben hier im Relativsatz auch also, wir haben gleich danach ein Verb und nach Ki kommt meistens auch ein Verb. Ja, deswegen qui. Je ne connais pas les enfants qui jouent dans le parc. Numéro 2. Le restaurant, lequel nous avons dîné hier soir est au centre-ville. Das restaurant, wo wir gestern Abend gegessen haben, ist im Stadtzentrum. Hier geht es um eine Ortsangabe. Ja, wenn man sagt wo wir oder in dem wir in Deutschen, dann entspricht das dem Französischen OU ja? Also, le restaurant où nous avons dîné hier soir est au centre-ville OU mit accent grave, sehr wichtig ja? weil sonst heißt es oder, ja? OU an accent grave heißt oder und OU mit accent grave heißt wo. Numéro 3, tu acheté le pantalon Luque, tu as vu dans le magasin la semaine dernière hast du die Hose gekauft, die du letzte Woche in dem Laden gesehen hast? Ja, was hast du letzte Woche gesehen? Also es ist ein direktes Objekt. Ja? Ich empfehle immer wieder meinen Schülern, dass sie, jetzt, dass sie sich vorstellen sollen, dass die Sache, obwohl es eine Sache ist, eine Person ist. Also hier könnten wir sagen, wen hast du gesehen? Ja? Das ist dann Akkusativ. Und im Französischen entspricht dieser Akkusativ dann dem direkten Objekt, also que. Ja? Tu as acheté le pantalon, que. Tu y'as vu? Dans le magasin la semaine dernière, ja. Numéro 4. On ne sait pas encore, Luke va gagner cette compétition. Wir wissen noch nicht, wer diesen Wettbewerb gewinnen wird. Wer wird gewinnen. Ja, wer, das heißt automatisch Subjekt. Also, qui. Ja, und gleich nach dem qui kommt das Verb va. Ja, also, va gagner, ja, das ist das ganze Verb, ja, das ist äh, futur composé. Deswegen, qui? On ne sait pas encore qui va gagner cette compétition. Tu peux manger le gâteau, Luque, elle a fait. Du kannst den Kuchen essen, den sie gemacht hat, den sie gebacken hat. Was hat sie gebacken? Den Kuchen. Wir haben hier einen Akkusativ im Deutschen und ein Akkusativ entspricht dem französischen direkten Objekt. Also, tu peux manger le gâteau, que, elle a fait, normalerweise, aber da wir nach que ein Wort haben, das mit einem Vokal anfängt, also L, wir haben das Personalpronomen L, wir müssen que hier apostrophieren, Kell. ja, wir dürfen nicht schreiben, que l, deswegen, que. Tu peux manger le gâteau qu'elle a fait. Le supermarché. j'achète mes légumes et ferme aujourd'hui. Der supermarkt, wo ich, oder in dem ich mein Gemüse kaufe, ist heute geschlossen. Wo, das heißt im Französischen, u dann, ja? Also wo ich mein Gemüse kaufe, das ist klar, das bedeutet ja. So, das war's für heute. Dann hoffe ich, dass das Video für euch hilfreich war und ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mein Video teilt und meinen Kanal abonniert, dann sage ich Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mouah.